Du, die du weißt wie APD ist, Alter, wie ja, die Bullen sind Campen 8 Stunden am gleichen Spot, bis er dann ein Tasern kann dann freuen sie sich einen Keks, weißt du ich wurde schon locker viermal oh, verhaftet yeah. und wäre auch locker schon viermal in den Knast gekommen, ich bin nie in den Knast gekommen ja ah, oder auch noch oh. oben drin so du kleiner Bastard, Sturmkommando eine. eine down noch einer noch einer, einer noch ja links Good, down. Das ist noch nicht Sturmkommando, Alter. Warte, warte. Verarscht mich doch gerade, oder?